Hallo zur Zahnputzandacht am letzten Tag des Jahres. Ein Jahreswechsel ist immer etwas Besonderes. Man blickt zurück und schaut voraus. Dabei hat das vergangene Jahr uns eine ganze Menge abverlangt. Und manch einer oder einem ist so gar nicht nach Feiern zumute. Mehr als verständlich in diesen Tagen. Also dann doch lieber nach vorne schauen. Wir haufen auf bessere Zeiten und haben viele gute Vorsätze fürs neue Jahr, im Großen wie im Kleinen. Was nehmen Sie sich vor? Mehr Zeit für die Familie? Weniger Stress? Gesündere Lebensweise? Das sind so die Klassiker. Und bei näherem Hinsehen bleibt dann im Verlauf des Jahres immer weniger von den guten Vorsätzen übrig. Ich glaube, es kommt darauf an, sich immer wieder daran zu erinnern, Punkte im Jahr zu finden, an denen man schaut, wo stehe ich jetzt eigentlich und was nehme ich mir vor. Ich nehme mir vor, öfter an die Jahreslosung für 2023 zu denken. Sie lautet, du bist ein Gott, der mich sieht und kommt aus dem ersten Buch Mose. Die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen hat sie für das Jahr ausgewählt. Ich finde das einen guten Leitvers. Wie oft schaue ich doch nur auf mich selbst, auf die glücklichen Momente, auf die Freude im eigenen Leben, aber auch und besonders auf die Probleme. Oft kreist doch nur alles darum. Oder auch um das Bedürfnis, dass andere mich sehen. Dass Unbedingte gesehen werden. Die Selbstdarstellung in den sozialen Medien, die ist doch ein Ausdruck davon. Aber auch sonst stelle ich fest, wie dankbar Menschen auf Aufmerksamkeit reagieren oder sogar die Bestätigung einfordern. Es reicht oft nicht mehr die stille Freude darüber, wenn etwas gelingt. Wenn es da eine Macht gibt, die auf mich schaut, und zwar nicht bedrohlich, sondern achtsam und voller Liebe, dann kann das Halt und Kraft für das eigene Leben geben. Der Vers aus dem ersten Buch Mose ist auch ein Bekenntnis. Die Ägypterin Hagar, die Sklavin Saras, eigentlich eine Fremde aus israelitischer Sicht, sagt nach ihrer Engelsbegegnung und Rettung in der Wüste, Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist wohl das kürzeste Glaubensbekenntnis, das man sich vorstellen kann. Und es spricht von einer innigen Beziehung. Der Name Gottes wird gesprochen und gleichzeitig das Angesehen werden bezeugt. Es geht wohl zuerst einmal um die Erkenntnis, dass wir Menschen von Gott gesehen werden und geliebt werden. Und im zweiten Sprit dann um das Bekenntnis zu dieser Gottesmacht, die wie Mutter und Vater für uns sorgt. Das löst nicht alle unsere Alltagssorgen. Und nöte aber wer sich geliebt weiß der kann auch liebevoller mit anderen umgehen und es braucht eben immer wieder punkte sich daran zu erinnern nicht nur einmal im jahr ich wünsche ihnen ein gutes und segensreiches jahr 2023 und dass sie immer wieder gesehen werden